I'm out. Jetzt beginnt die Challenge. <lacht> Unsere, unser Test ähm, für ein Leben im Wohnmobil oder für ein Unterwegssein oder Arbeiten im Wohnmobil. Wir wissen noch nicht genau, wohin die Reise geht. Die erste Herausforderung ist auf jeden Fall schon mal gewesen, das richtige Gepäck zu suchen. Aber jetzt genieße ich erstmal die schöne Überfahrt. Herzlich willkommen ah. in Meerbusch City. Oder? Oh so, da. Okay. so. Sag mal, du Ziel steht, zumindest fast. Guck mal, ist doch schön hier, ne? Guck mal, Abendbrot und hier dieser wunderschöne Blick. Ich meine jetzt nicht deinen Hintern. Da kann das Der Abendbrot. Kühlschrank piept. So. Mal tot. Herrlich. Ja, da war sie, die erste lang ersehnte Nacht im Wohnmobil. Und wir wurden gleich beschenkt mit einem wirklich traumhaften Sonnenuntergang. Glücklich fielen wir in unsere Bettchen und freuten uns schon auf den nächsten Morgen. Und der war mindestens genauso traumhaft. Ja, das ist doch mal ein Morgenritual. Aus der Tür raus und der Nebel, der liegt noch da, es ist jetzt... 7 Uhr und wenn das so anfängt, dann verspricht das ein richtig schöner Tag zu werden. Also es ist einfach so wunderschön, immer wieder herrlich. Dann Teewasser aufsetzen und dann meinen 7x7 Tee trinken. Jeden Morgen kann ich nur empfehlen. Ähm, wer Fragen hat, kann ich gerne dazu anschreiben. Warum, weshalb, wieso. Und heute scheint die Sonne, guck mal. Und ja, bevor ich mich jetzt gleich ans Laptop setze und ans Homeoffice gehe, ein bisschen. Auf. Homeoffice, mobiles Arbeiten, Remote Work. Für uns eine perfekte Möglichkeit, wie wir unsere Work-Life-Travel-Balance vereinbaren können. Und was Arbeitet das schönes. So sieht es also aus bei den Traumtoren, wenn die arbeiten. Eins, zwei, drei Laptops. Hm. Und ganz viel Krusch auf dem Tisch. Und Kaffee. Niemals neben das Laptop stellen, Herr Camp. Niemals ohne Kaffee. Oh, ja, aber wenn der ins Laptop fällt... Und was machst du gerade Schönes? Ich ähm, fange gerade ein Video an. Ein Video? Was denn für ein Video? Welcher Song? Äh, Herzkammern. Herzkammern, ja, das ist ja auch ein schöner Song, da bin ich ja mal gespannt. Und draußen, unser Outdoor-Büro, hm. guck mal, hier steht auch noch mal ein Laptop. <lacht> wir sind hier echt schwer am Arbeiten. Sonnencreme brauchen wir heute. Aber das ist jetzt mein Ausblick, also gibt schlechteres, Der Rheincamping Meerbusch ist sozusagen unser Heimathafen, denn wir wohnen direkt gegenüber in Kaiserswerth. Doch wir lieben diesen Platz nicht nur wegen seiner Nähe, sondern für uns ist es der perfekte Wohlfühlplatz. Wir lieben es ja, in der Natur zu sein, die Traumkulisse und vor allen Dingen auch die besonders mediterrane Atmosphäre, die hier auch herrscht. Getoppt wird das im Sommer, wenn es so richtig schönes Sommerwetter ist, mit einem Besuch in der Tropicana Beach Bar. Da hat man das Gefühl, man ist im Urlaub. Auf diesem Naturplatz sind Hunde erlaubt und was wir besonders toll finden, man kann auch das ein oder andere kleine Lagerfeuer machen. Und wenn dann noch Jörg abends die Gitarre auspackt, bei einem kleinen Campfire-Moment, das ist doch wirklich ein Traum. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel Kreativität und Inspiration dieses Reisen und das Unterwegssein im Wohnmobil für Jörg auch hat. Das Spannende daran ist für mich, dass jede Reise nicht nur einen Song hat, sondern dass jeder Song auch eine Reise hat. Denn bei uns sind nicht nur die Gitarren an Bord, sondern neben den Konzerten wird auch auf jeder Tour die ein oder andere Naturkulisse bespielt. Und das ist immer wieder ein wunderschöner Moment, den wir in unser dickes Marmeladenglas reinpacken. Ich zeige euch mal ein paar Momente. Jörg muss natürlich gleich hier diesen heiligen Lost Places Ort bespielen oder besingen. Unglaublich. Die besten Momente sind die denen du den Zauber im besten Fall der Zauberer bist Die besten Momente Nach ein paar Wochen gab es das erste Fazit. Sollen wir dauerhaft unsere Wohnung eintauschen gegen ein Leben im Wohnmobil? <lacht> es könnte losgehen eigentlich, wenn wir wollten. Ne? Also, <lacht> wir sitzen zwar in der falschen Richtung, aber Selbstfahrer. <lacht> so, wir haben jetzt hier zwei Wochen. Sind das jetzt zwei Wochen oder drei Wochen? Jahre. Jahre. Test, äh, Testphase, Leben im Wohnmobil. Und was sagst du, Jörg? Das könnte langsam losgehen, finde ich. Rollen. Das könnte, das könnte langsam losgehen, Losrollen. Wenn es denn so einfach wäre, ne? Ist ja gerade nicht so einfach. Was ist denn dein erstes Fazit? Fazit. Fazit! Äh, man kann sich dran gewöhnen und. Äh, man also kann sich dran gewöhnen. umstehen Rumstehen kann so. man sich auch gewöhnen, aber man hat dauernd im Hinterkopf, dass man eigentlich möglichst schnell wieder mal äh, auch eine andere Aussicht. Äh, haben möchte, in die Berge, ans Meer. Da zieht es einen schon hin. Gleichzeitig in beide Richtungen, in alle Richtungen. Eigentlich ist es ganz egal, in welche Richtung, aber es zieht einen raus. Also ich meinte eigentlich eher, wie das so ist mit uns beiden, auf so äh, sieben Quadratmetern oder was haben wir hier, acht Quadratmeter. Wie ist das? Kannst du dir vorstellen, langfristig mit mir in diesem kleinen äh, Ensemble hier durchs Leben zu reisen? Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also ich stelle, also für mich sind so ein paar Faktoren äh, wirklich noch eine Herausforderung. Das ist einmal die Zuladung. Wir haben ein Problem. Also das Problem heißt, äh, zu wenig Platz für zu viel Gedöns. Ja, was jetzt? Ne? Keine Ahnung, Jörg, was wir jetzt machen. Ah, ja, <lacht> liebe Grüße an sven und Leiner Jörg meint gerade, ihr wollt euer Auto nicht. <lacht> hat er gesagt. Ich glaube nicht. Die haben nämlich echt das Mega-Auto. Ich finde hier auch so, so ein großer Liner hat ja echt was. ne? Vielleicht müssen wir noch mal neu nachdenken. Oder du hast ja auch einen LKW-Führerschein. Du kannst ja bis wie viele Tonnen kannst du fahren? Alles. Bis alles? Also du kannst auch so einen Pferdetransport... Also so ein 40-Tonner wäre auch... Okay, oh Mann, oh Mann, ey. Tja, so ist das, ne? Jetzt müssen wir nochmal nachdenken, ne? Ja. Oder ich fahre mit dem kleinen Auto immer hinterher. Eine Gitarre, zwei Gitarren, drei, Gitarren. drei Laptops, Aufnahmegeräte, kleines Home Recording Studio. Ja. Reicht schon äh, äh, noch eine Anlage für Beschallung, weil wir wollen ja auch unterwegs Musik machen und Konzerte machen, wenn sie dann wieder losgehen. Da ist die Garage, unsere Mini-Garage, schon knüppelvoll. Das ist nämlich unsere kleine Mikrogarage. garage Wie bitte? Hör mal, wie wollen wir denn das überhaupt? Das geht gar nicht. Da müssen Sachen auf jeden Fall nicht mitkommen. Ich glaube, mein Sofa muss, muss ich drauf verzichten. Dann... Es ist ja nicht so, dass man in Urlaub fährt, sondern man weiß ja, wenn man in Urlaub fährt, ich nehme jetzt Sachen für die Sonne mit oder für den Winter. Also musst du ja auch noch ein paar andere Klamotten haben. So, die erste Aufgabe ist es. Also, ich habe nicht so einen riesigen Kleiderschrank, weil ich mir nicht so unglaublich oft Klamotten kaufe. Aber wie kriegt man denn. Also. Wie kriegt man das denn da rein in zwei Mobil? Oh mein Gott, das ist die erste Challenge, wenn man da dran lebt. Also das heißt, Zuladung ist ein Riesenthema. Ähm, den Wagen aufzulassen, das müssten wir jetzt mal checken, ob sich das lohnt, weil das wird, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel sein. Also wenn ihr da Erfahrungen habt, äh, bitte melden. Man kommt wahrscheinlich nicht drum herum. <lacht> man kommt immer wahrscheinlich nicht drum herum. Die Alternative wäre, einen Anhänger dran zu packen. Das möchtest du nicht. Also das heißt, das ist einmal ein Thema. Dann natürlich das Thema, dass man ja auch unterwegs arbeitet, also Internet. Also jetzt haben wir diesen GigaCube. In Deutschland ist das kein Problem, aber wenn man jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs wäre, dann brauchen wir auch nochmal technischen Support als Digital Immigrant, wie das dann so funktioniert. Ähm, ja und wir haben natürlich kein Zweiraumsystem. Ne? Wir haben ja so ein, ähm, so, ein, so ein Loft, wo alles in einem ist und äh, wir haben ja unterschiedliche ähm, äh, Zeiten. Du Du stehst früh auf, ich eher, ja, spät kann man jetzt auch nicht sagen, aber ich bin gerne lange abends auf, du gehst früher ins Bett, dann muss ich arbeiten, du spielst Gitarre, also das ist auch noch eine Challenge, wenn man nicht draußen sitzen kann. Wenn man draußen sitzen kann, ist es was anderes. Ähm, was wäre noch die Challenge? Ja natürlich diese ganzen anderen Fragen. Ähm, was macht man? Gibt man seine Wohnung auf? Was sagst du? Kleine Wohnung irgendwo auf dem Land. Kleine Wohnung auf dem Land. Also sozusagen ein Lager mit Schlüssel und Tür und Badezimmer vor allen Dingen. Aber äh, wir müssen ja auch gucken, wie das für unseren jüngsten Sohn, der zwar schon 19,5 ist und 20 wird, aber der für den ist es auch nicht einfach, da so klar zu kommen. Also, aber er macht das super. Er macht das schon ganz gut. Also ich glaube, der schafft das. Und wenn er das schafft, dann. Wir, wir schaffen das. Dann das. schaffen wir das auch. <lacht> da natürlich auch gucken, wie wir das ganze finanzieren. Deswegen müssen wir ja auch unterwegs arbeiten und deswegen beten und hoffen wir, dass wir vor allen Dingen auch, dass du wieder Musik machen kannst. Und ab in die Charts. Ab in die Charts. Mir würde auch reichen, dass ähm, ein bisschen Konzerte wieder kommen. Ich habe eine Aufträge und einen Jobpartner an meiner Seite, das ist schon mal super, der das ermöglicht. Jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Was würdest du denn sagen? Was ist noch wichtig? Oder was, was, was müssen wir jetzt noch tun? Ich glaube, das wird sich äh, Learning by Doing ergeben, dass, wenn man unterwegs ist. Hm. Wo man hinfährt, wie man fährt, wie man damit umgeht, dass man nicht mehr nach Hause kann quasi. Dass man das zu Hause nämlich ja. dabei hat und äh, das, da muss man auch ein bisschen umdenken, aber das dauert seine Zeit. Und gesund sein, ne? Also wir waren auch noch nie krank im Wohnmobil. Ja, das ist. Das äh, weiß ich auch nicht. Also mh. das kann ja immer mal passieren, ne? also Deswegen mh. so eine kleine Rückzugsstelle. Rückzug ich zeige gleich mal meine kleine Rückzugsstelle. <lacht> so. so Aber auch reicht. Vorhang, man kann auch kreativ werden. Und ähm, eigentlich ist ja auch die Challenge, so downsizing, ne? Also so minimalistisch zu leben. Äh, man braucht nicht äh, so viel. Das wäre für mich, glaube ich, kein Problem. Ich habe keinen Schuhtick. Also Klamotten muss man dann auch irgendwie Sachen nehmen, die man rollen kann und klein machen kann. Ich habe heute Morgen schon mal ein bisschen gebügelt. Habe ich mal ausprobiert. Geht auch mit so einem kleinen Reisebügel. Rein. Ja, also ich würde sagen, das Fazit war schon, ist schon ganz spannend. Und jetzt müssen wir nur noch darauf warten, dass wir wieder fahren können. Du bist ja schon einmal geimpft. Seitdem bist du ein bisschen komisch. Ja, fühle mich ganz... <lacht> Nein, alles gut. Ja, und ähm, jetzt muss man gucken. Ne? Das wir haben ja eine, eine Tour vor. Vielleicht machen wir, genau, wir können jetzt einen kleinen Aufruf machen. Die nächste Tour steht unter dem Motto Begegnungen. Dein Album, wenn es denn dann endlich mal irgendwie klappen sollte. Übrigens, ich mache jetzt mal einen kleinen Werbeblog. Die Musik von Jörg kann man sich auf unserer Internetseite downloaden, zumindest den einen oder anderen Titel schon im Home-Recording-Format oder im Live-Format. Damit würdet ihr ihn unterstützen und damit auch mich. Das Album soll Umarmungen heißen und das ist im Prinzip auch das Motto der Tour oder soll das Motto der Tour sein, Begegnungen. Also nicht das Land oder die Gegend wird uns ähm, anziehen, sondern die Menschen, die wir vielleicht lange nicht gesehen haben und auch Menschen, die wir überraschen wollen. Das sind ja immer die Menschen. Es kann an ja. dem tristesten Ort eine tolle, ein tolles Erlebnis sein, das hängt meistens von den Menschen ab. Absolut, das ist eigentlich das, was Reisen ausmacht, ne? dieses Unbekannte, dass man nicht nur Länder entdeckt, sondern dass man auch tolle Menschen trifft und sich daraus auch sogar Freundschaften entwickeln. Und das ist ja jetzt in Corona-Zeiten das, was ich zumindest und ich glaube, du auch am meisten vermisst. Ne? So andere Menschen und knuddeln und nah sein. Und jetzt kommt der Aufruf, wenn ihr jemanden kennt, den ihr gerne überraschen wollt, mit einem kleinen Face-to-Face-Konzert, dann schreibt uns, ähm, und vielleicht liegt das ja irgendwie auf unserer Route. Das würden wir sehr, sehr gerne machen. So, jetzt habe ich genug gequatscht. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier. Ich habe noch zu spülen, zu kochen. Ich habe noch ganz viel zu tun. Und ich muss auch noch arbeiten. So Ach, du musst ja jetzt auch arbeiten. Der hat nämlich jetzt, der ist jetzt bei einem Podcast dabei von Camperman. überklingelt klingelt Echt? Warte, nein. Übrigens ein mega geiler Podcast. Also ich finde den super. Ich glaube, die haben sogar einen Preis gewonnen. Also richtig toll, hört da mal rein. Ich bin gespannt. Weil normalerweise laber ich ja immer so viel, aber ich halte mich zurück. Schau mal, tschüss. Schatz, wir sind abfahrtsbereit. Guck mal, wie das hier aussieht. Das Traumtour Camp wird gelichtet. Endlich ein bisschen Sonne. Guck mal. Cool, ne?